Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und willkommen zu Apex und dem Season 3 Start. Hier sehen wir gleich mal neue Vorspann, ein bisschen eisig und feurig alles. Läuft die Geschichte, da geht's ab. So, hier neuer Ladebildschirm. Sehr schick, mit, gleich mit der neuen Legende, Krypto. Den müssen wir direkt ausprobieren. Oh, Trader. Ich bin da. Ich bin da, Ich die Bar, und Ich die kommt. Pack bags, arena. Like, like Was Ich bin Ich bin Ich bin for these Anyway, I've been saying all Ich Word, he ain't too bad of a hacker. Knows everything about anything. Hey, buddy. I hear you're the uh, second smartest guy in the Outlands. <laughs> Wink. Come on, what are you, hiding something? <laughs> Kids got some moves. Seriously? <laughs> Try and keep up, old man. Old man. Damn it, you boy. Seven. I approve of this new planet. The air is so uncontaminated. High five. About to get heavy. About to be high. And here comes ten and eleven. Hey, those were mine. Whoa, whoa, whoa, kid, it's me. It's the old man. So, viele von euch haben vielleicht schon gekannt den Trailer, ich habe ihn trotzdem nochmal gezeigt für die, die ihn noch nicht kennen. Sehr cool, okay. Viel Spaß mit deinen... Viel Spaß mit deinen neuen Belohnungen für Ranglisten Serie 1. Oh, ja, ge geil. <lacht> dein Rang wurde auf Browser 2 für Ranglisten Serie 2 zurückgestuft. Ja, sehr schön. War klar. Also hier, was haben wir? Wir haben Krypto, die neue Map, neuer Battle Pass hier mit coolen neuen Skins, und, ja Waffenskins und Skins, irgendwelche komischen Anhänger, Okay, Krypto nochmal und hier ist neue Elektrogewehr, ist wohl ein bisschen scharfschützenmäßig, genau, Scharfschützengewehr, muss erstmal hochladen, macht vorher beim Laden schon Schaden und dann haut es so richtig rein. Wir schauen uns die Geschichte hier an. Als erstes gehen wir hier mal in die Legenden und holen uns hier direkt Krypto. Wer hätte es gedacht? Ja, komm. Also wer die Punkte nicht zusammen hat, ist 12.000, der hat irgendwas falsch gemacht in der letzten Season. So, wir schauen uns den mal hier im Detail an. Also, hier Haben alles Mögliche an neuen Skins. Okay, also asiatischer Geschäftsmann asiatischer also ja, von Rot. Aha, ja. Verkleidungstechnisch, okay, ist jetzt nicht so meins. Ich mag den Standardskin viel lieber. Systemhack, demon, die üblichen, nur für ihn ein bisschen angepasst. Der hat eine coole Jacke an. Sehr cool, gefällt mir. Also hier Glasfaser und so, wird sicher was. Sehen. Die anderen könnt ihr euch selber reinziehen. Ein bisschen Farbgeplänkel. Wird ganz cool sein. Hier, Karten. Aha, wir gucken uns kurz hier die Legendären an, mhm, hier mit dem komischen Ich mit seiner Drohne, Rubik's Cube, der ist Terrors, Leiterplatten und, keine Ahnung, Bosen. Okay, was der mit der Heildrohne zu tun hat, werden wir gleich wahrscheinlich bei den Fähigkeiten erfahren. Defragmentiert und hier, okay. Plaketten, klar. Hier, nur der Anfang, gut. Ah, Bemerkungen, das ist neue. Kann man jetzt hier wohl Bemerkungen raushauen, um die Gegner zu verspotten? Sehr cool. auch kein Mensch. So, wir gucken uns die Killer-Animation an. Standard, hier wird Gegner zusammengeschlagen und Drohnen Bam. mit der Drohne erschlagen. Sehr cool. Ähm, <lacht> wäre Wo sehen wir denn hier die Fähigkeiten? Genau. Neurolink die passive Krypto und seine Teamkameraden sehen, was seine Überwachungsdrohne in bis zu 30 Metern Entfernung ordnet. Also ein Scan über 30 Meter Entfernung. So, Überwachungsdrohne setzt eine fliegende Kameradrohne ein. 40 Sekunden lang ab. Zeit nach Zerstörung. Und Drohnen-EMP löst ein EMP mit deiner Drohne aus. Der Angriff verursacht 50 Schildschaden, verlangsamt Spieler und zerstört Fallen. Sehr cool. Okay, das klingt doch richtig nice. Wir schauen uns hier kurzes an. Also, es gibt wohl nur noch diese eine Map. War zu erwarten. Ranglistenspiel. Wir wurden übelst weit zurückgestuft. Ich war vorher Gold. Jetzt bin ich Bronze. Liegt aber halt daran, dass ich einfach nicht viel Rangliste gespielt habe. Ja, wir springen doch einfach mal hier in das erste, ah, was wir noch angucken können. Hier, Pass, kaufen wir mal direkt. Hier, gleich reingehauen. Ja, genau, den Pass gucken wir uns an. So, Stufe 1 haben wir gleich alles gekriegt. Also hier, Eis-Octane, Eis, Eis-Feuer und hier eine coole, was ist äh, Longbow. Okay, gleich XP. hier Anhänger für die Waffe sind es, okay. Da der Bildschirm, ganz normal, halt, mit dem blättert man weiter. Äh, hier Hintergründe, okay, ein Skin für die neue Waffe. Hintergrund für Pathfinder, Skin für die P20. Oh cool, das sieht ja geil aus. <lacht> Wobei es für den Dicken halt echt nicht gut aussieht. Sieht voll undynamisch aus, so, ähm, RE45 Skin, und hier, okay, für, ja, er ja, ist der Watson, <lacht> spiele ich so selten, hier ja, endlich, Level 25, der Pathfinder Skin, der legendäre, sehr cool, okay, eisiger, r 99 Walter, okay, hier oben haben wir auch mal noch einen Skin, die Leute, die sich den Pass nicht gekauft haben. Ja, nicht Gut. Alles Mögliche an Schicken Zeug. Wir gucken uns mal nur die Highlights an. Genau, hier der Lifeline-Skin, den wir schon alle gesehen haben. Ja, ja, ja, ja, hier. Was haben wir hier? Äh, Hemlock. Der sieht ja cool aus. Okay, also es gibt wieder für jeden so einen Sprung. So eine Sprunganimation. Und wahrscheinlich wird Rev wieder ganz zum Schluss kommen. Ja, oder gar nicht. <lacht> Gut, hier. Aha, oh, Friedensstifter. Eis und Feuerfrieden. Nee, Kristall. Sehr cool. Blutstein und Frost. So, wo ist mein Rev-Sprungskin? Aha, aha, aha. Haben Sie meine Rev vergessen? Das gibt es hier wohl nicht. Keine Sprunganimation für Rev. Sauerei, also, da enttäuscht er mich aber. So geht es aber nicht. Okidoki, wir springen ins erste Game. Schauen wir uns die ganze Sache mal an. Ach, ich habe mir noch die Herausforderung angucken können, aber so ist es jetzt halt, nach dem ersten Spiel. Wir schauen mal, wie es läuft. Rand der Welt, du kannst einen Zug anhalten, indem du den Knopf im ersten Wagen drückst. Krass. <lacht> Okay, kann man den Zug anhalten, auch nicht schlecht. Ja, was haben wir denn hier? Der Ranji warrior und der Genji. Eindeutig. So, ich schalte die mal stumm, die gehen mir auf die Nerven. Und ja, gleich Glück gehabt, wir können Krypto spielen. Sehr cool. Wow, was haben die für einen Skin? den habe ich ja noch nie gesehen. Der muss neu sein, der ist wohl neu im Shop. Ich bin da. Alles in okay, hier sind die Animationen kaputt. Haben sie gleich wieder ein gutes Update rausgehauen. Sehr schön. <lacht> Sehr geil. Mal gucken, was wir noch so haben. Okay, also 2800 Kills und 1600. <lacht> läuft die Geschichte. Kann natürlich sein, dass jetzt gleich die erste Runde richtig kacke läuft aber schauen wir mal. Okay, wir schauen uns mal die Map an. Bin ich? Nein? Gut. Okay, also hier unten ist Feuer. Die Kuppel, Lavastadt. Hier ist eine größere Stadt, hier ist eine größere Stadt. Also es ist, ich finde, es ist wirklich nicht mehr so viel Freifläche zwischendrin. Es sind überall mal so Häuser und Hügel und alles. Also überall was los. Wir haben nicht so große Flächen, wo nichts los ist. Okay, der Zug sieht man die ganze Zeit fahren hier. Okay, bringst du irgendwann mal raus, oder? Wie sieht's aus? Danke. Also, wir müssen jetzt erstmal mit allem klarkommen. Ja, sehe ich genauso. Äh, ich habe keine Ahnung, wo hier Loot ist, oder so ein schickes Zeug. Ich gehe einfach mal hier rein. Okay, okay. Oh, oh, oh, oh Gegner, Gegner. okay, na, klick, direkt hier. Dem, vielleicht mit dem octane helfen. Oder wie schaut's? Ja, ist da was? Wir sind doch einfach mal so frei und jumpen hier auf den Zug. Okay. Ja, ich bin acht. Uh, nice. Eisenstein. Nice okay, lieber, P20. Okay. Gut, wir nehmen da ja schon doch noch die. Okay, da okay. Jetzt noch wirst wo der Octane hin ist. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Du mit. Du weg. Du weg und du weg und du mit. Noch 60 Sekunden. Sehr schön. wir uns zu Wir haben es fast geschafft. Jetzt hier oben irgendwo raus. Äh, scheint nicht so. Äh, ah, ah, vielleicht auch nicht. Bring oh, es nicht weiter. Halbe Minute. Neuer Kind. Sah aus, als wäre hier was. Neuer Kind. Werde beschaffen. Ich lad mal nach. Tango am Boden. wir schon mal jemand mit. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Das kann ich benutzen. Also hier erstmal. Dummerweise. Ja, das war der Octane, den ich vorhin schon angesnackt habe. Nice. Und das nehmen wir auch mit. Dankeschön. Eigentlich von dir? So, da oben ist ein Gegner. Oh, wieso komme ich denn da nicht hoch? Was soll denn das? War nicht so die Meisterleistung, wie viel ich mir von dem habe abziehen lassen. Aber wir sind hier noch im Einspiel. So, äh, die gefällt mir gar nicht. Wechseln wir gleich mal aus hier. Geht gar nicht. Oh, nice. Ist der alles für Zeug dabei hat. Da will wohl jemand das neue Gewehr ausprobieren mir scheint. Okay, anders durchgeladen und entsichert. Fache Schrotpatronen. Hier sind Schrotpatronen. Platziere meine Augen am Himmel. Ich rufe meine Drohne zurück. Okay. Schrotpatronen da. Ja, danke. Was denn hier sonst noch so? Ein paar Spürzen noch mit. Sehr. Ja, also das Terror gefällt mir hier schon mal richtig gut. Richtig schön abwechslungsreich. Trotz den vielen kleinen Gebäuden überall noch genug Deckung und Strecke auf eure Karte. Der nächste Ring ist nicht in der Nähe. So, nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber wir nehmen mal ein paar Granaten mit hier. Die sind Gold wert. So, wo sind wir denn hier gerade? Okay, Capital City, die Hauptstadt. Sieht schon aus, als wäre hier gelootet. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. eindeutig. Ich oh. habe hier eine Anpassung: Feuermodus. Wenn du einen Halber oder eine Paula hast. Okay. Hab ich nicht. Tut mir leid. Wir sind ja, Scharfschützenschaft. schafft. Stufe 2. Oh, hier sieht ungelootet aus. rein. Hier ist eine Optik. Also, gibt. Wir gibt Distanzen. Gehen dort entlang. Rein. Eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Bin nur ich. Nicht erschrecken. Okidoki. Keine Gegner hier. Gehen wir mal weiterschauen. Ja. 45 Sekunden. Der Ring ist nah. Okay, also man wird hier gleich schon gut vertraut mit allem. gehört. Weitete, drei. Mehr Munition. Ring sich in zehn. Ja, genau das was ich sagte. Ja, der Ring holt <lacht> uns ein. Okay, da hinten. Hier entlang. mal hier mal mit ein bisschen. Hm. Ach so. Hier wollt Zone. Na danke, mal halt, Zone. So... Was machen wir denn? Da hinten irgendwo, da oben auf dem Turm. Oh, ich lasse mich nicht von drei Seiten anschießen, ey. Ah, da liefen die Mates schon wieder. Okay, wir kommen hier nicht außen rum. Die besetzen hier den einzigen Zugang. Das ist natürlich übelst klug von denen. Okay. Das war natürlich übelst dumm von ihnen, den Posten zu verlieren. Der Zeit hat auf mich einzelnen hier rüber zu gucken. Diesen Fights Ah, warte mal, gemacht. Ja, das hat er jetzt davon. Hätten sie mal lieber auf die Gegner geachtet, die vor ihnen kommen. ganze Team, anstatt auf einen einzelnen, der hinter ihnen langläuft. Naja. Schade, schade. Meine Mates haben sich selbst gemäuselt, indem sie da zwischen drei Teams rumgestanden sind. Das kannst du halt nicht bringen. Okay, hier, wir sehen schon gleich, Match-Zusammenfassung, haben sie ein bisschen geändert. Sieht richtig blöd aus, im Gegensatz zu vorher. Anders kann man es nicht sagen. Gefällt mir gar nicht. Naja, wir schauen mal, Herausforderung, Woche 1, was haben wir denn? Krypto Kills, da Deck, ICR. okay. Jo. Also, es wurden hier noch so zu eurer Info. Der Schädelspalter für... Äh, da sind wir, für die Longbow, oh ja, neue Skin, bauen wir gleich mal rein. Schädelspalter für die Longbow, wurde Gold, sehr schön, wurde rausgenommen und der äh, das Add-on für die Alternator RE45 wurde rausgenommen. Dafür gibt es jetzt eins für die... R301 und für oh, Flatline und für die Eva gibt es noch ein neues ich blende euch hier dann die Infos ein, könnt ihr dann nachlesen also das war's mit meiner Overview-Folge macht's gut, haut rein, ich wünsche euch eine schöne Season. Schaut immer mal wieder auf meinen Kanal und um